skills from Neymar absolutely brilliant <laughs> Bye bye Puma Future Set 1.2 und willkommen Puma Future Set 1.3. Das heißt, dieser Fußballschuh, dieser neue Teaser Fußballschuh löst diesen hier ab, den 1.2. Das heißt, wir wollen natürlich heute schauen, wie gut ist dieser neue Fußballschuh und natürlich welche Änderungen gibt es. Ich habe sehr große Erwartungen, weil ich den 1.2 extrem gefeiert habe. Deshalb würde ich sagen, genug gelabert, wir schauen uns den neuen Puma Future Set 1.3 von Neymar jetzt genauer an các yeah das ist also der neue puma future set 1.3 am Schuh selbst hat sich einiges verändert vor allem was hier auffällt das Fusion Fit Plus hat ein Update bekommen. Dazu kommen wir gleich. Nichtsdestotrotz, was ist gleich geblieben? Ganz klar die Ausrichtung dieses Fußballschuhs. Er ist für die kreativen und agilen Spieler, sprich genau nach den Vorstellungen von Neymar, konzipiert. Das heißt auch hier wieder direktes Ballgefühl, maximale Wendigkeit, sowohl hier am Obermaterial als auch an der Sohle, sollen diesen Fußballschuh vor allem in der Offensive bei kreativen und agilen Spielern extrem gut aufstellen. Hey, danke. I'm interested in making ends, opposed to making friends Double bangs, I've been paranoid I've been the safest sex I'll take the check, finishing this drink should only take a sec But Mark just cut me off, he told me that I go on stage in 10 Walk out to my own shit on the main event, Vinci, my colleague. Schauen wir uns jetzt also mal die Produktneuerungen an und starten direkt mal mit dem Detail schlechthin und zwar dem Fusion Fit Plus. Was natürlich rein optisch schon mal auffällt, ist es ist wesentlich großflächiger am Schuh untergebracht, denn es unterteilt sich jetzt in verschiedene Zonen. Das heißt zum einen natürlich weiterhin soll es hier maximale Unterstützung geben, vor allem was die Passform, aber auch die Stabilität angeht. Das heißt aber diesmal geht es deutlich weiter nach hinten, um auch die Fersenfixierung zu verbessern. Und insgesamt ist das Muster noch mal feiner. Das heißt, insgesamt soll die Passform noch adaptiver sein. Ranker. Auch am Vorderfuß hat sich einiges geändert und zwar hier am Touch-on-Control-Mesh. Wir haben hier 5D-Elemente, das hilft einfach nochmal mehr Schnitt und Antrieb am Ball zu generieren und ich muss sagen, rein optisch auf jeden Fall schon mal sehr cool und das Ganze unterstützt natürlich enorm im Bereich Grip und Touch am Ball. Kommen wir also mal zu einem Fazit zum neuen Puma Feature Set. Was wir noch nicht besprochen haben, ist das Dynamic Motion System. Das kennt ihr aber schon. In Kombination mit diesem Fusion Fit Plus hilft es einfach nochmal maximale Wendigkeit auf den Platz zu bekommen. Darauf ist dieser Fußballschuh ja insgesamt auch ausgelegt. Und ich muss tatsächlich sagen, hier performt er wirklich sehr, sehr gut. Puma hat es tatsächlich geschafft, nochmal einen flexibleren, nochmal direkteren Touch, noch aggressiver auf dem Platz an diesem Fußballschuh unterzubringen. Und deshalb bin ich sehr zufrieden, was diesen Fußballschuh angeht. Vor allem, wenn man hier einen direkten Touch möchte, aber trotzdem noch eine leichte Polsterung und vor allem auch Grip braucht muss ich sagen, dass dieser Fußballschuh im Fazit sehr, sehr gut wegkommt. Wir werden den natürlich auch in den Langzeitfolgen testen, sprich die Haltbarkeit. Darauf werden wir in einem separaten Video eingehen, wenn das Lounge-Colorway draußen ist. Das heißt, nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das war es auch schon wieder zu diesem ultra heftigen Puma Future Teaser-Fußballschuh. Ich bin sehr gespannt, was ihr zum einen zur Optik sagt natürlich auch, was ihr über den neuen Puma Future denkt. Lasst Feedback in den Kommentaren da mit eurer Meinung zu diesem Fußballschuh. Ich bin auf jeden Fall mega hyped und bin sehr gespannt, was ich von euch hören werde. An dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, zeigt es mit einem Daumen nach oben und nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Das Ganze ist kostenlos und unterstützt unsere Arbeit enorm. Bis dahin, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und...